Hallo und Willkommen hier zum großen Preis von Aserbaidschan in unserer Koop-Saison. Beim allerersten Rennen Qualifying. naja, für ein Haas lief es relativ schlecht, muss, müssen wir sagen. Also die Pace war da, aber Ergebnis halt nicht. Bedingt durch Unfälle von uns beiden ja ansonsten wäre für uns locker P9 und 11 drin gewesen also für mich so 11 und würde ich P9 würde ich sagen wenn du eine gute Runde hättest setzen können ja P9 war so alles also vorausgesetzt Viertel wäre dann natürlich weitergefahren ohne Probleme so Ähm, Rennen starten äh ja. Ja. so, ich nur noch kurz noch Strategie ach stimmt wir haben die Einführungsrunde ja. das ich vergessen ERS-Einsatz erstmal runterstellen. Ist eh egal. Glaub oh shit, ich. warum ist er einfach losgefahren? Okay, wie war das losfahren? Du wirst beim Start etwas mehr Grip haben. Aber jetzt müssen okay, wir. Okay, das greifen, Starten klappt schon mal gar nicht so schlecht. Vergiss nicht, auf die Bremsen aufzuwerten. Ist eigentlich echt gut, so kann man sich wieder einfahren. Ja, das ist die Sache. Und vor allem bei meinem Lenkrad, manchmal synchronisiert es ja nicht richtig. Zur Not kann ich das in der Einführungsrunde synchronisieren. Dann müssen wir nicht noch mal die Lobby aufmachen, wie in unserer 2017er ja. Karriere, wo wir dann die Runde mangels der Programmierung rausgelassen haben. Beziehungsweise die Umsetzung war so scheiße, dass es immer Bugs gab. Ja, da konnte man einfach zum Beispiel disqualifiziert werden oder sowas. Oder die KI bleibt stehen. Ja. Auch nach oder sie landen ineinander. Hat sich alles schon... Ja, bist ja nicht schlimm, weil die dann am Start dennoch äh, starten können. Ne, ne, ich meine, dass sie dann sich auf die gleichen Startfelder stellen. Was? Okay, das hatte ich jetzt noch nicht. Oh Gott, ich hätte mir gerade fast ein Auto an um die Wand gefahren, dann wäre ich rausgenommen worden. Ich hätte fast den Nelson Piquet gemacht. Was hat Nelson Piquet gemacht? Er hat sich doch in die Wand geworfen in der Einführungsrunde in Singapur. Singapur. Um zu testen, ja um die Crashgate-Affäre zu testen. Er hat es in der Einführungsrunde schon getestet an der Stelle. Wusste ich nicht. Deswegen fanden sie es ja so komisch, dass er an der Stelle wohl in der Einführungsrunde abgeflogen ist und die Wand leicht berührt hat und dann später seinen Unfall gebaut hat. Wie als hätte er es getestet? Vielleicht ja, weil er es nicht so gut konnte. Ja, er konnte nicht so gut und wollte es nochmal austesten, ob er es kann. seine Autos zu zerlegen. <lacht> ja gut, das so kann man es natürlich auch sehen in die andere Richtung lass mal die vorne einfach die Reifen äh, kalt werden lassen ja mach mal was jetzt. oh, ja, oh mein Gott der war gerade ein fetter Leck also ein bisschen mehr Tempo kannst du schon langsam geben sonst werden unsere Reifen auch nicht so warm meine werden nie nie warm. Warum fahre ich jetzt durch dich durch? Hier, meine, meine KI. Keine Ahnung, ich habe auf jeden Fall keine Kontrolle. Ja, habe ich auch nicht und meine ist einfach durch dich durch. Und ich bin ins Wall. So sie haben jetzt noch <lacht> warm gemacht. <lacht> durch, durch durchgefahren. So sollte es jetzt auch im Rennen gleich laufen. Oh, die Burgpassage ohne Ghosting. Wenn die CPUs Bock missbauen, dann sind wir raus. Was sagst du dazu? Schön, oder? Ja. Der Start lief relativ gut für mich. Ich fahre jetzt ganz vorsichtig rein in die erste Kurve. Überhol hier ja. sogar nur ein oder zwei. Ich habe vier überholt, obwohl es vorsichtig war. Und ich habe mir am Vettel den Frontflügel abgefahren. Super. Oh. Ich bin extra langsam rangefahren, aber egal. Das ist Scheiße. Ja, aber es ist nur ein gelber Oh mein Schaden. Gott, Perez ist, ist, so ist so langsam gut. gefahren, jetzt habe ich auch einen Schaden. Egal. Boxenstopp kommt ja ich auch wenn Ich bin jetzt schon mal P11. Und wir haben eh einen riesen Vorteil durch unsere Strategie, deswegen... Ich gebe da nicht Leute. nach Peres. Sollte das schon nicht so schlimm sein mit dem Frontfield-Schaden. Ich muss hier seins überholen an der Stelle, weil sonst wäre ich ihm hinten drauf gefahren. Ja, Frontier Schaden macht schon was aus. Ich weiß aber nicht, ob ich ihn beim Stop wechseln werde. Ein gelber macht nicht so viel aus hier. Beziehungsweise ich weiß ja nicht mal, was du hast. Vielleicht hast du ja gar keinen. Gelb. Also halt, die ich beiden so hellgrün. Nein, gelb, gelb okay. auf der rechten Seite. Ja, okay, das kostet so pro Runde 2-3 Zehntel. <lacht> und du bist halt anfällig auf neue Schäden zwei Zehntel, drei Zehntel sind ein bisschen untertrieben, die macht schon so eine halbe Sekunde locker aus Jetzt kann ich halt ich habe natürlich... Jetzt auch... ich glaube nur eins, Es das war, dass ich keinen Untersteiner durch hier dieser Schikane bekommen. das wäre tödlich das Problem ist, ich habe total aggressiv gegen ähm, Dings verteidigt ähm, oder beziehungsweise verteidigt, ich habe Paris total aggressiv Gold trotz des Schadens ähm, einfach weil ich ihn jetzt ich hinter mir musste. Ja, das Problem ist, weil ich jetzt so aggressiv gegen Pers vorgegangen bin, ist Hülkenberg und die davor einfach weggefahren ein bisschen. Oh nee, Vettel hat seins überholt. Das hab ich Vettel hinter mir. Aber wir haben. Na, die fahren alle auf Ultra auf? Das es heißt, da wir haben einen Ja, das heißt, wir werden zu 9 die einzigen sein die auf einer Einstung unterwegs sind ja, und was wolltest du sagen kann es sein außerdem kann es sein dass wir das beide Ferraris hinten gestartet sind oder relativ weit hinten wieso ich sehe glaube ich keinen Ferrari doch ein Ferrari ist in der Top-Gruppe ich ja, dachte dass ich habe wegen bekannten Den habe hab ich eben nicht gesehen hm. den hatten wir überholt ich hatte ihn in den Kurve 1 schon überholt ja. beziehungsweise beim rausbeschleunigen aus Kurve 1. Ich habe ihn zu so gut in Erinnerung wegen meinem Frontflügelschaden. Vettel? Er versucht hier zu überholen. Oh Gott! Was war das, Vettel? Der hat mich einfach in die Wand gedrückt. Wenn ich ja hier sowas mache, würde ich lieber nachgeben und auf der Geraden überholen. Da bin ich ganz ehrlich. Er, ich war vorne! Er ist einfach, er hat nicht gebremst und der Kurve hat mir das Heck geschlagen. Na toll. Was ist? Was soll die Scheiße? Ist irgendwas kaputt? Ich, ich bin raus. Ich habe zwei Räder verloren. Wie? Ich habe die Wand nur leicht durchschirrt und habe beide Räder verloren. Ach nee. Also Scheiße. Nö. Das DAS in Runde Wir das DAS ich glaube, er hat sich gerecht, Squally. Ja, aber mehr als gerecht. Er hat mir beide Räder abgehackt. Und wetten, dass er noch nicht... Er hat noch nicht mal einen Schaden, dieser Depp. Er fährt mir einfach da rein ins Auto und kriegt nicht mal einen Schaden. <lacht> ich komme so, glaube ich, auf, an Hülkenberg ran. Weil Hülkenberg auf die Topfahrerfeld. fehlt. Boah, ich habe aber kaum mehr RS, sehe ich. Warum ist Alonso jetzt noch 7? Ich muss jetzt fast eine Stunde zuschauen. Hm. <lacht> das du. So, wie ich mich teilweise gefühlt habe in unserer anderen Korb. Als ich mal rausgeflogen bin, egal, kannst du schön zumindest diese schöne Außenansicht zeigen. Aha. Ist zwar natürlich so schön wie aus der eigenen Cockpit Punkte zu holen. Da bin ich ehrlich. Ich weiß gar nicht mehr, was war eigentlich unsere nächste Strecke auf dem Kalender? Puh, weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, was Nummer 3 und 4 sind. Ja, 4 ist ja Baku. Nein, ich meine, äh, in unserer jetzigen. Hm. In Belgien war's. Stimmt, Belgien kommt als nächstes. Ja, jetzt habe ich zwar gespoilert aber ist ja egal. Oh, Alonso hat einen Schaden vor dir! Ja, ich seh's. <lacht> der typische Honda! Achso, okay, es ist ja kein Honda mehr, aber egal, es ist der typische McLaren. Das beste ist, ich habe ja äh, zum Teil von dieser Aufnahme am Vortag das McLaren Honda Video nicht, hochgeladen. Deswegen <lacht> habe ich Honda gesagt, ich war noch <lacht> Ich hab's nämlich vorhin erst oder die nee, gestern Abend hatte ich mir angeschaut. Das war super. Ja. Ich habe vier Runden überschüssiges Benzin mitgenommen. Ach, das ist so mies. Schau mal vor, der sind nur noch Hülkenberg, zwei Red Bulls und Bottas. Du holst hier ja den Sieg. Wahrscheinlich. Mm, ich glaube, ein Podium ist drin. Maximal. Das Sieg holst du dir. Schau mal, du kannst mit Hülkenberg mithalten. Hülkenberg hält mit Verstappen mit. Ja, aber die Mercedes kannst... und so, befahren weg. Du bist nur 5 Sekunden weg von Bottas. Und hast einen Flügelschaden sogar noch. Und ein Box ist doch weniger. Und schlechtere Reifen. Ja, das siehst du. Du holst hier den Sieg, sage ich doch. Ich weiß, hast du mein baku video inzwischen geschaut? Nee, immer noch nicht. Da war ich auch recht gut unterwegs mit dem Sauber, also. Und da hatte ich, und da hatte ich dieselbe KI-Stufe natürlich auch noch. Da hatte ich auch noch 100, 100er KI. Hm. war knapp meine einzige hoffnung ist dass du dich in den nächsten paar Runden noch zerstörst <lacht> ja Vettel ist inzwischen hinter mir oh der geht in die box nee. oder oh. Wieder? ja okay. das fährt noch ich habe von Hülkenberg geredet der vor mir war also der ist in der, nein, der ist in die weiße Linie gefahren, das ist darum meinte ich, dass der in die Box fährt. Ich dachte nämlich, du meinst Vettel, weil du gesagt hast, Vettel ist hinter dir und dann sagst du, ah, er geht in die Box. Nein, hat sich auf Höhenberg bezogen. Oh nein, davon ist Mad Max. Der gute alte Crash-Tappen. Wie man ihn anfangs der Saison sehr, sehr gerne genannt hat. war knapp. Hm. Ich habe immer noch Hoffnungen. Ich kann baggeln, aber es das heißt nicht, dass ich nicht in die Mauer fahren kann. Das ist das Problem. Habe ich Und Das Gute, ich habe inzwischen schon 1,2 äh, Runden überschüssiges Benzin verbraucht innerhalb der fünf Runden. Und ich mhm. hab, aber ich habe immer noch 2,8 Runden, also es wird voll. Ge es wird die ganze Zeit fett gefahren bis zum Ende des Stints. Ich weiß gar nicht, wann mein Stint endet. Ich weiß es nicht. Und ich überlege. Ich glaube, ich wechsle den Frontflügel. Einfach weil es viele Runden sind, die ich dann auch noch auf dem etwas härteren Reifen fahren muss. Und Vettel zieht vorbei. Ja. Aber er geht in die Box, oder? Nee. Ja. Ja, doch. <lacht> der drei gelbe Flagge. Wen hat's 2,9 Sekunden. Ich glaube Hamilton hat es erwischt. Ja, ist ein Mercedes. Ja, Hamilton hat einen Platten, Hamilton hat einen Platten. Was? Wie denn das? Er war in der Box und jetzt hat er einen Platten. Er hat ihn sich irgendwie eingefahren. Das ist immer. Und jetzt hat Hamilton ist raus sozusagen, weil er ist jetzt schon fünf Sekunden hinter seins. Er ist raus um im Rennen. Das ist ja wie ähm, mit ähm wie in F1 2010, wo mir, wo ich immer wieder die Rennen äh, neu gestartet habe, weil mir nach einer Runde nach dem Boxenstop schon die Reifen geplatzt sind immer. Manchmal, ist Platz, Und manchmal platzen die in dem Spiel manchmal nicht, aber in 2018 kenne ich das nicht. Ne, ne, er ist wahrscheinlich in die Wand gefahren oder er hat, ist jemand kollidiert er hat nicht mit Hülkenberg gebattlet gehabt, oder Vettel, ich weiß nicht. Shit. Auf jeden Fall, wer richtig gut dabei ist, ist Sergio Perez. Der ist jetzt schon vor Hülkenberg, nach dem Stop und attackiert gerade Vettel. Das heißt, er fährt hier auch mit ums Podium. Und Ocon vorne macht auch einen guten Job. Ja. Ocon, auf welchen Reifen müsste? Ocon ist auch auf der einen stop strategie unterwegs. Ja. Genauso wie Charles Leclerc und Bottas wird sogar gerade von denen aufgehalten. Er hängt an der Schale, Leclerc und kommt aber nicht durch. Ja, ich habe das. Gefühl. Oder jetzt hat er versucht es außen, heiligstbleiche, und er fährt in die Wand. <lacht> Bottas hat es hier versucht und hat hier sich einen kleinen Schaden eingeholt. Und jetzt hat kollidiert er nochmal mit Schale, Leclerc. Leclerc lässt hier nicht locker. Aber jetzt ist er durch. Es hat ihn aber richtig Zeit gekostet. Ich habe nur ein kleines Problem. Ich habe mir gerade einen roten Frontflügelschaden auf der anderen Seite eingefahren. Uh. Verstappen aber Leclerc kommt rein. zurück! Er überholt Bottas außen! In die, auf die Gerade! Und damit ist er sauber wieder vorbei. Führungskilometer! Oder kann das halten? Jetzt kommt Bottas wieder zurück, aber Charles Leclerc ist noch da. Charles Leclerc zieht durch. Und er drückt Bottas nach außen. Jetzt ist aber Bottas wieder durch. Da muss er ihn passieren lassen. Aber Leclerc könnte es jetzt nochmal auf der DS geraden probieren. Man soll gerne mal Bottas hinter sich halten. Ich hab mhm. Angst, ich will nicht, dass Bottas vorbeikommt. Weil Bottas ist auf, eine Ein -Stop. Nee, auf einer 1-Stop. Ne, auf einer 2-Stop. Ach, war der schon? Ja, der war schon. Ach so, weil der ist auf super soft dachte ich. Dass der auf eine Ja, -Stop der, der war mit Ultras gestartet und jetzt ist er auf ist Super. Dann geht er wahrscheinlich noch mal auf Ultras, das wäre nämlich die 2-Stop. Wobei... Ja, dann geht er nochmal auf Super. Mit Ultras schafft man es nicht wirklich. Stimmt, Super geht man dann noch mal. Oder wenn er ganz blöd ist, geht er sogar Soft. Das, das wird ja... Klagen. Ja, ich wurde mir auch vorgeschlagen, aber ich habe es mal getestet. Würde man den, den Soft-Reifen des Ultrasofts ersetzen, würde man zwei Zehntel nur langsamer sein. Mhm. Also, Bottas ist jetzt dran und Ocon. Ocon wird ihn aber auf der Gerade nicht einfach durchlassen, deswegen wird es hier ein hartes Battle. Eigentlich macht es gar keinen Sinn, mein ganzes Benzin zu verbrennen, weil ich sowieso mit dem Frontflügelschaden nicht schnell fahren kann. Ja, du bist aber immer noch ungefähr so schnell wie Ocon. So, Bottas wird ihn sich jetzt aber auf der ds geraden holen, würde ich sagen. Da kann Ocon da ja nicht viel machen. Ja, aber du musst du denken, Ocon hat auch ein deutlich Auto. Auf der Geraden nicht unbedingt. Je, ja, und wollte Bottas ist durch an Esteban Ocon. Also Hinten überholt gerade Ricardo Leclerc. Also ich bin eine 47,2 gefahren gerade. Ocon versucht aber den Switchback. Schafft es erst nicht leider. Ah, das, der hat es fast geschafft mit der Innenlinie. Aber leider nicht ganz. Schade, schade. Aber ich fahre auch nur eine 47,2, Das ist zum Beispiel drei Sekunden langsamer war als, als Ricardo und zwei Sekunden langsamer als das, was ich eben bisher gefahren bin. Dann solltest du versuchen, so früh wie möglich auf die Softs zu wechseln. Um von zu wechseln. Runde 11 ist jetzt zehn. auf dem Vormarsch. Runde 11, ich würde sogar fast sagen, dass Runde 10 reichen soll. Ja, ich wollte auch Runde 10 reingehen. So, was ist hier hinten noch? Leclerc kann hier jetzt nicht mehr so gut mithalten. Raikön ist schon auf dem Weg vorwärts. Und Lance Stroll fährt hier weit vorne in den Punkten sogar ja und jetzt ist Bottas dran mal schauen wie sich der Haas hier gegen den ankommenden Mercedes verteidigen kann also Bottas werde ich nicht kriegen weil wer jetzt nochmal auf Supersoft geht und dann habe ich die zum Reifen plus ich wechsle den Flügel also Bottas verlierst gerade wirklich viel, Zeit. 3 Sekunden auf O'Connor hast du die Runde ja ich habe das Auto auch ähm, sehr beschissen gefahren ich überlege gerade, Bottas vorbeizulassen, weil dem mir gerade schon mal reingefahren ist. So wie an der Stelle, wo auch Vettel dir reingefahren ist. Ne, Vettel hat, ist an der schnellen Linkskurve, hat er mich eliminiert. Ich lasse Bottas vorbei, bevor der mich hier abschießt. Ocon kommt jetzt aber mit DRS angeschossen und kriegt dich auch noch, beziehungsweise. Der, der, der hat mehr Top-Speed. Und Ricardo ist auch noch durchgerutscht. Der gerade versucht, Ocon zu kriegen. Spannendes Battle zwischen. Gehst du rein? Ja. Wenn ich drei Sekunden verliere, dann fahre ich lieber mehr Runden auf Soft. Und Ricardo ist vorbei an Esteban Ocon. Ich habe zwar jetzt den Flügelschaden auf Auto gestellt, aber so kaputt wie er ist, sollten die mir neuen Flügel geben. Und das tun sie auch. Vielleicht doch nicht so viele Punkte, die jetzt für dich rausspringen, wie gedacht erst. Schon doch nur... Weil Input Nur 5-6 Sekunden und alle anderen müssen noch in die Box. Ja, aber ähm, du wirst halt jetzt auf Okan und Leclerc und Stroll halt stark verlieren. Geht. Also Stroll wird zu deinem Konkurrenten, glaube ich, werden. Warum? Die anderen vorne. Ich glaube, so lange bin ich nicht. Ja, Stroll ist ja der, der hinter Leclerc kommt mit 1-Stop. Ja, aber Stroll, der hat ein Williams. Er fährt gerade die Pace von Leclerc. Und Leclerc hing an Reich. Die Autos und Ocon. sind ja auch gleich auf und der, mit, und der Williams holt das halt so seine. Der, der Williams hat ja eine bessere äh, Aerodynamik. Uiuiui, ui, da könnte eng werden. Reikön und Ocon hier. Da verteidigt sich der Forst India mit allen Mitteln und drängt den Ferrari sehr weit nach außen. Aber der Ferrari zieht durch, das macht aber der Force India klug. Er hängt sich an den Windschatten dran und kann jetzt mit DRS probieren. Aber währenddessen versucht Leclerc einen Move gegen ihn. Hier wird es einen schönen Dreierkampf der Geraden geben. Zwei Ferraris gegen einen Mercedes-Motor. Mal schauen, wer sich hier die Oberhand gewinnt. Und Ocon zieht schon vorbei an Raikön. Leclerc versucht aber mitzuziehen und kommt auch vorbei an Raikön. Und versucht sich jetzt noch Ocon über Außen zu schnappen. Schafft er das? Wird eng, wird eng, wird eng. Aber er kriegt die bessere Linie und hat Ocon, aber Ocon ist jetzt auf der nächsten Geraden innen und jetzt wird schwierig, wer von den beiden die bessere Linie kriegt. Ocon fährt innen, ist wieder neben Charles Leclerc und schafft es aber nicht, besser raus zu beschleunigen. Kriege ich Van Dorn noch? Ja... Damit, damit ist er vorbei, ah, aber der fast in der kommt jetzt wieder zurück in die Innenbahn, wo Ocon im echten Rennen gegen Gaikön rausgeflogen ist und schnappt sich Charles Leclerc. Doch Leclerc kommt in der nächsten Kurve wieder zurück. Aber diesmal sollte der Forst in der vorne bleiben, ja. Und jetzt hat er die nächste Kurve innen, die ist viel wichtiger innen zu nehmen. Aber wie fährt Leclerc die Kurve? Er schnappt sich ihn außen rum. Aber Ocon macht es klug, er hakelt sich... einfach. Er braucht einen Ferrari-Vertrag. Und er hat Ocon vor der Burgpassage. Ocon versucht jetzt vor der Burgpassage nochmal ranzukommen, aber er schafft es nicht. Ansonsten werden sie gleich bei den der Wand Also geändert. Charles Leclerc gibt richtig Gas für seinem allerersten Formel 1-Rennen. Ja. Aber heißt, er fährt hier mit einem sauber und zieht aus India ab. Das ist krass. Ja, so groß sind die Unterschiede nicht. Doch, doch, bei denen schon etwas. Ja, ein kleiner Unterschied ist, also schon so eine halbe Sekunde oder eine Sekunde sind die schon unterschiedlich schnell. Aber, aber jetzt wird auch spannend, wie Raikön sich einmischt auf der Geraden. Vettel hat sich in der Zeit Pierre Gasly und Max Verstappen geschnappt auf der Geraden. Und weiterhin schauen wir uns dieses Führungsbattle da an. Oder halt Podiumsbattle besser gesagt. Mit Charles Leclerc, Esteban Ocon und Kimi Raikön. Jetzt hat aus der Perspektive von Raikön und Ocon. Ocon sieht vorbei an Charles Leclerc. Raikön versucht zu dritt sich da reinzumischen. Sie fahren zu dritt Richtung erste Kurve. Ocon kommt vorbei. Und Raikön muss zurückstecken. Charles Leclerc P4. Aber Raikön zieht jetzt innen rein gegen den Monegassen und ist vorbei vorerst. Jetzt ist die Frage, wer von beiden kann besser raus beschleunigen? Charles Leclerc hier mit dem DRS gegen Raikön hat aber trotzdem wenig. Und ich fahre auf Eigenes den Soft meine Bestzeit in 44.002. Und Leclerc fährt Raikön ins Auto. Das hat einen kleinen Schaden, glaube ich, gesagt, wenn ich richtig gesehen habe. Währenddessen Vettel verzweifelt hinter Lance Troll. Und der glückliche Dritte ist Markus Eriksson. Er ist schon durchgeschlüpft an. Lance und macht jetzt Jagd auf Charles Leclerc die ist sauber hier mit einem sehr sehr starken Rennen gegen wen fahre ich? Hängt auch in der... okay, ja, insgesamt so hier so ist eine so Gruppe wo es gleich richtige Battles auf der Geraden gibt von Peres bis Ericsson sind sie alle innerhalb von einer halben Sekunde Jeff meint ich fahre gegen Hülkenberg Hülkenberg ist P13 zurzeit. zurzeit. Ja, hängt 5 Sekunden hinterm Feld hinterher ja und ist aber auch nur ein paar Sekunden von mir weg so 5 Sekunden ja. wahrscheinlich aber jetzt wird's gleich spannend auf der Geraden vorne. Kimi Raikkonen wird sich jetzt noch versuchen, Ocon zu holen. Währenddessen liefern sich auch Ricardo und Bottas hier ein schönes Battle um den Sieg. Aber ich glaube, da wird der Force India nicht viel machen können auf der Geraden gegen den Ferrari. Charles Leclerc musste abreißen lassen. Er muss jetzt nur noch schauen, dass Markus Eriksson ihn nicht kriegt. Shit. Konstilschaden. Mhm. Kimi können schafft es nicht, am Boss in der Rand zu kommen. Ocon geht aber jetzt in die Box. Ocon geht in die Box für die Stop. Weißt du, währenddessen geht auch Markus Eriksson rein. Charles Leclerc fährt weiter. Auch Lance roll geht rein. Egal. Und jetzt hier Max Verstappen vorbei an Pierre Gasly. Max Verstappen ist du unterwegs auf Ultrasoft. Interessante oh, okay. Strategie okay, auf oder? Der ja, hat doch Ultrasoft. Ich bin gespannt, was er hier noch fährt. Sergio Perez greift jetzt auch Pierre Garcia an. Also trotz des Schadens, der jetzt orange so ist auf einer Seite, kann ich die schnellen Kurven im letzten Sektor fahren. Ohne Probleme. Und darum werde ich weiterfahren. Ja. Weil das sind die wichtigsten Kurven auf der Strecke. Gerade auf der Strecke keine wirklichen. Bad ist doch Ricardo ist jetzt rangekommen an Bottas. Da werde ich mal vorbeischauen, was sie machen. Ich kann mir vorstellen, dass Ricardo sich die Führung holt jetzt auf der langen Geraden. Währenddessen, alle 1 Doppler sind hinter dir gelandet. Du hast also gute Rundenseiten fahren können. Ocon, alle hinter ich dir. Ich habe doch gesagt, 44002. Das heißt, du fährst gerade indirekt um Platz 3. Ich sag doch, ist es ist nur nichts gelaufen hier. So, jetzt erstmal. Ricardo hat sich über die Runden rangesaugt am Bottas. Interessanterweise ist hier der Red Bull schneller. Auf dem Kurs. Oder Bottas einfach nur zu scheiße, wie immer halt. Und jetzt halt wird er mit DRS attackieren. Wird es reichen schon auf der Geraden, ich schätze schon. Er hat hier einen sehr guten Ausgang. Er ist jetzt vor der DRS-Zone schon dran. Und überholt ihn sogar schon vor der DRS-Zone mit. DRS verteidigt er jetzt einfach P1, der gute Ricardo. Aber was ist los? Jetzt hat, öffnet er das DRS und Bottas zieht einfach wieder vorbei. Wir nicht mit Motor einstieg, Nimmt es ihn etwas werden Speed werden ab, werden mit dem Red Bull? Aber Ricardo kommt trotzdem das durch in der ersten Gruppe, drängt der Bottas Zeit. weit raus. Und damit hat er die Position. Währenddessen schnappt sich Sebastian Vettel den Leclerc der in die Box geht. Oh, und die, die Funken! Rein. Die Funken fliegen. Ich hab Wieso? die Wand brüllen, es kam Funken. Und der Haar schnappt sich jetzt Sergei Sirotkin, der auch in die Box geht. Dahinter jetzt Carlos Sainz. Er kann auch den habe ich, hab ich aber eben überholt. Mit dem Schaden. Ja, nein, er kann ja nicht wirklich mithalten. Er kann nicht mithalten? Also es ist knapp hinter dir, aber du hast ihn ja überholt und wenn er dann noch nicht mal attackieren kann, ist er nicht gerade gut. Ich habe den Vorteil bei der Geraden. Währenddessen attackieren hier sich Leclerc und Ocon. Leclerc hat sehr viel Zeit gut gemacht. Er hat einen Overcut gegen Ocon gemacht. Hier sehr guter Move von dem Monegassen. Runde die 13. hat die Abteilung sehr gut gearbeitet. Nach der Hälfte der Renndistanz ist mein... Vorrat an Benzin aufgebraucht. Auto vor dir so, dann schauen wir mal, wo sind hier die Battles auf der Strecke? Walter Rebottas hat hier auf jeden Fall Probleme. Er kann nicht mit dem Red Bull mithalten. Das sollte ein klarer Sieg für Daniel Ricciardo werden. Währenddessen Kimi Raikön, der immer weiter aufholt auf Bottas. Ich glaube, Bottas hat wirklich Motorprobleme, weil der verliert hier pro Runde eine Sekunde auf Ricardo. und auf der Geraden verliert er gerade eben richtig viel und Raikön saugt sich pro Runde über eine Sekunde ran das könnte er wirklich auf Motorprobleme hinweisen währenddessen Sergio Perez auf P6 holt auf auf Max Verstappen bin auch gespannt was Max Verstappen hier macht, der fährt auf den Ultrasoft, das könnte sogar auf eine 3 Stop hinweisen sonstige Battles auf der Strecke sind Esteban Okon, der jetzt ein Move gegen ähm, Charles Leclerc probiert mit. und Kimi Raikön in der Box währenddessen. Genauso wie Verstappen. Verstappen ist auch in Verstappen der Box. Verstappen auch. Und Ocon schnappt sich jetzt Charles Leclerc mit viel mehr Topspeed auf der Geraden. Jetzt ist die Frage, wo kommen Verstappen und Raikön raus? Ich glaube, Raikön kommt vorne raus. Ja, er kommt vor Hülkenberg und ist auf den Softs. Er wird also durchfahren sicher. Max Verstappen kommt hier raus auf den Supersofts, Er will nicht durchfahren. Aber Esteban Ocon ist auf den Softs hinter mir. Ja. Esteban Ocon hat hier sich gerade sehr gut Schale Leclerc geschnappt und macht jetzt Jagd auf den Haas-Piloten. Sonstige Battles auf der Strecke. Pierre Gasly ist dran an Lance Stroll und versucht ihn hier sich auf der Geraden zu schnappen. Gasly müsste, glaube ich, oh, vorne es. sein, oder? Ganz, ganz vorne, oder? Gasly, ja, Gasly fällt auch auf 1-Stop und ist knapp hinter Ericsson. Wo ist denn der? Hinter dir. Achso, ach, so, ach dann, ähm, dann ist Gasly reingegangen. Ja. Weil er war eben noch ein, zwei es Plätze vorne. Ich kann in der Boxengasse, wenn ich, irre, ich kann man die Telemetriedaten anwerfen. Und hier mit. Ähm, Warte, Boxen, Boxenstopp? gibt's hier, hier irgendwo? Nee, da nicht. Detail. Positionsänderung, ah, das kann man mal durchgehen. Wie die Leute so bisher in dem Rennen abgeschnitten haben. Ganz schlecht schlechte Lewis Hamilton auf dem letzten Platz. 17 Positionen verloren. Stoffe verloren dahinter die Legende. Kann einfach nicht mithalten. 16 Sekunden hinter Sirotkin und sieht kein Land. Sirotkin mit einem starken Start von 20 hoch. Sainz hat hier auch viel verloren. Brent Hartley und Lance Roll und Gasly alle mit einem starken Rennen. Genauso wie Ericsson. Verstappen hingegen nicht. Und Leclerc? Leclerc drei Positionen gut, genauso wie Ocon. Und hier die meisten Positionen gut gemacht hat sogar der Haas-Pilot auf P7. Dann davor Hülkenberg auch nicht schlecht dabei. Sergio Perez aktuell auf P4. Geht aber jetzt in die Box mit Walter Repotters. Die ma werden auf jeden Fall ihre ihre Strategie jetzt absolvieren. Vettel aber in der Zeit war schon... Und ich ein. übernehme P5. Ja, Sergio Perez ist jetzt hinter dir. Schau ich mal, was Sergio Perez ist. Sergio Perez, ich habe Hülkenberg gerade überholt. Super Soft. Ich habe Hülkenberg überholt. Achso, Perez halt über die Box. Und Sergio Perez oh, und ich habe hab zu stark beschleunigt, habe mich weggedreht, leicht. Und dann ist Nico Hülkenberg wieder durchgeschlüpft. Sebastian Vettel auch mit einem guten Rennen bisher acht Positionen gut gemacht und macht. Aber keine Jagd hier auf Daniel Ricciardo. Mal schauen, ob Bottas einfach nur ein. Reifenplatten hatte, vielleicht wird er jetzt mit dem Soft schneller fahren können. Interessant, wie sich hier die Strategie splitten. Perez fährt hier auf Super Soft, während Bottas auf Soft gegangen ist. Und das für nur noch elf Runden. Könnten interessant werden. Stops? Also Lewis Hamilton letzter mit drei Stop. Van Dorn wird durchfahren, genauso wie Sergey Sirotkin. Carlos Sainz auch auf dem Softs. Bernhard, die Gasly sind alle bereit zum durchfahren. Und Ericsson. Ericsson macht eine richtig komische Strategie. Er war auf Supersoft gegangen und jetzt nochmal auf Supersoft. Das heißt, er kann nicht mal durchfahren. Was macht sein Teamkollege Charles Leclerc? Leclerc ist auf Soft. Das heißt, außer Ericsson können alle durchfahren. Nee, Hülkenberg, Hülkenberg muss noch rein. Hülkenberg und Ricardo und.. Hülkenberg Ericsson. muss noch rein? Ja. Okay. Er fährt auf Supersoft. Das sind die letzten drei, die hier noch in die Box gehen müssen, der Rest. Ja, durch. Hier kann man sich auch anschauen wie alt die Reifen sind. Oh, das ist ja super. Ich wusste gleich, dass das ist. Die haben... hückenberg fährt hier mit 10 alt, Runden alten Supersofts. Die kann er natürlich nicht mehr lange halten. Er geht, glaube ich, geht er schon ja. rein? Ja. Zehn Runden lang halten also die Supersofts. Das heißt, Ricardo wird nächste Runde reingehen. Also bei mir hätten sie länger gehalten. Vettel. Vettel. muss also auch noch reingehen, wenn ich es gerade sehe. ,4 Sekunden. Ähm, also die Supers. Hier verteidigt sich Okon gegen Leclerc, während Verstappen hier auch noch mitbattelt. Es kann Vor mir geht keiner mehr rein, oder? Doch, Vettel und Ricardo. Aber Ricardo ist.. Ja, Ricardo ist zwar. 20 Sekunden weg. Ähm, Vettel ist ca. 20, also mit Vettel wird's knapp. Okay. Ja, aktivieren wir mal die Telemetrie von Max Verstappen. Wir können wir sogar noch die Rundendaten aktivieren, da haben wir ja richtig viel Übersicht. Dann schauen wir mal wieder, wo sind die Battles hier auf der Strecke. Markus Eriksson schnappt sich Pierre Gasly und.. Lance Stroll ist weg von Ericsson. Ericsson muss hier einen größeren Fehler gemacht haben, weil er war ja schon durch. Genauso wie Gasly. Gasly und Ericsson waren vorbei an Stroll. Er muss gerade richtig gute Rundenzeiten fahren. Peres hier knapp hinter Max Verstappen, der jetzt gerade schon einen Angriff auf Leclerc startet. Es wird noch interessant, wer hier jetzt mehr mal reißen kann. Ob hier Verstappen und Peres mit den Supersofts noch nach vorne rücken, oder ob die ganzen Fahrer hier auf Softs, die nur 2-3 Runden vor ihnen reinkommen gekommen sind, einfach länger und besser mit den Reifen fahren. können. So, dann sehen wir hier Max Verstappen, kommen auf die Gerade. Jetzt wird spannend. Wer kann den Windschatten besser nutzen? Sergio Perez oder Max Verstappen? Sergio Perez hat dreifachen Windschatten, Max Verstappen doppelten. Max Verstappen... Und da vorne ist ein Ferrari in der Box. Ja, Daniel Ricardo und Sebastian Vettel Aber die Wer sind setzen? zu weit weg. Die kriegt der haas schnappt sich hier Charles de Clair. Yep. Schnappt er sich sogar noch Ocon. Er ist neben Ocon und Verstappen ist vorbei an Ocon. Jetzt wird er Jagd auf den Haas-Piloten Peres hingegen konnte gar nichts reißen hier. Aber Ocon wird sich verteidigen. Und das wird eng für Verstappen, doch er schafft's. Das wird gleich spannend für den haas -Piloten. Vettel hier ganz knapp vom Haas-Piloten rausgekommen. Macht Jagd auf... Walter Rebottas, der immer noch sehr langsam unterwegs ist. Kimi Raikön hat ihn Overcut Also da hat der Mercedes ist hier sehr langsam unterwegs. Fährt hier auch, man sieht die Rundenzeiten, der fährt im ersten Sektor über eine halbe Sekunde langsamer. Zu seinen Bestzeiten, die er vor auf alten Reifen gefahren ist. Und er verliert hier auf Kimi Raikön und Vettel einfach durchgehend Zeit. Ich glaube, das könnte sogar noch für dich P4 werden. Bei mm. Bottas hier einfach Probleme. Ich schätze mal Motorprobleme. Ich traue dem nicht, weil da hinten ist noch ein verrückter Red Bull-Fahrer. Ein Crash Steppen. Auf, auf, den, auf den weicheren Reifen und ohne Schaden. Wir, wir schauen uns mal an, Bottas, wie viel Zeit. Er verliert bis Sektor 2 sogar schon eineinhalb Sekunden. Irgendwas stimmt an seinem Auto gewaltig. Kannst du mal seine Zeit durchsagen? Von Walter e. Bottas. Mm. Ja, werde ich gleich durchsagen. Hier sehen wir auf jeden Fall, wie Vettel ihn ohne Probleme einfach schnupft. Nee, sie haben sich gedreht. Bottas hat... Oder nee, es gab nur einen kleinen Dreher. Aber Vettel hat jetzt einen großen Frontflügelschaden. Bottas hat ihn einfach wie aller Magnussen in die Wand geklatscht. Vettel Und Bottas' Rundzeit war weit. eine 1.45.2. Öh. Okay. 1,45-6 Aber er verliert immens Zeit. Ocon, hier währenddessen hat sich Max Verstappen geholt. Verstappen konnte also nicht davonfahren. Naja. Und Peres hat sich Charles Leclerc geholt. Sonstige Battles auf der Strecke, ich glaube wir können hier ein Überholmanöver von Eriksson sehen. Nee, leider nicht. Und sonstens geht ja auf jeden Fall spannend her auf der Strecke. Bottas, jetzt währenddessen schon über eine Sekunde weg von Vettel, also der hat Probleme hier. Und Kimi Raikön holt stark auf auf Daniel Ricciardo. Also Ricciardos Sieg ist noch nicht in weichen Tüchern. Gebettet. Schauen wir mal an, wie entwickelt sich hier der Abstand vom Haas-Piloten zu Bottas und Ocon. Ein kleiner Dreher, das wird ihn auf jeden Fall Zeit gekostet haben. Ja, Ocon gleich mal eine halbe Sekunde näher gekommen. Und gelbe Flagge, der Haas-Pilot hat sein Auto zerstört. Scheiße! Oh, Scheiße! Und Ocon wurde zerstört von Verstappen. <lacht> Und Let's oh. Roll huscht an allen vorbei! Let's roll holt sich P5! Was war das? Warte, wie hat Vettel jetzt noch beide geschnupft? Das hätte ich gerne gesehen. Oh Scheiße! Jetzt habe ich umsonst gelagert. So Aber ich muss sagen, das Kommentieren hat Spaß gemacht. Ja, das war doch viel hat war. Sich hier noch Perez hat sich P5 geholt, er hat Verstappen noch geschnupft, Ocon ist vorbeigekommen, der Charles Leclerc noch vorne, Hükenberg noch in die Punkte und leider Lance Roll hat etwas abgekackt zum Schluss Aber starkes Rennen davor Indien, die sollten in der Konstrukteursmeisterschaft gut dabei sein. Die sind P3 vor Mercedes. Mercedes ist hier sehr schlecht und wir sind letzter! <lacht> Yay! Und hat hat's auch noch irgendwie gerettet, den Sieg. Ich weiß nicht wie. Vettel war P3, der war hinter Raikön, also wie er das geschafft hat. Ja, vor allem mit den Extra-Stops, glaube ich. Sonst also, das war sehr am meisten, was noch unrealistisch war, ist. Perez war hinter Ocon, Verstappen und Leclerc. Und er hat Verstappen überholt und sich noch über zwei Sekunden rausgeholt. Also. Ach, Aber glaube, Perez ist eine viel bessere Zeit gefahren als Verstappen insgesamt. Mhm. Der kommt ja sogar an die Kimi-Raikön-Zeiten fast ran. Und ist schneller als Ricardo sogar. Der hat hier ein Rennen hingelegt. Mm. Und Don ist nicht letzter im Ziel gewesen. Ja, nur Hamilton. Ganz knapp nur. Ah, schade. Schade, schade. Aber die Pace ja. war da und alles und Barco ist natürlich kein einfacher Kurs. Also, sieht doch gut aus zumindest für das erste Rennen, finde ich. es Zwar keine Punkte, oh. aber... Vielleicht wird es in Belgien besser für uns, wir werden wir sehen. Also, da gibt es zumindest nicht so viele Mauern. Ja. Ja. Ah, okay. Und nicht so viele Vettels. <lacht> Nein, da gibt es genau ein Vettel genauso wie hier. <lacht> ja. Ja, und. Aber den werde ich nicht sehen, weil ich zu scheiße bin in Belgien. <lacht> <lacht> ja, und wir sehen uns dann beim großen Preis von Belgien im Quali. Ciao. Ciao.